Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Im Sudan haben sich die verfeindeten Militärgruppen auf eine Verlängerung der Waffenruhe verständigt. Sie ist um Mitternacht in Kraft getreten und soll für 72 Stunden gelten. Die Vereinbarung kam unter Vermittlung der USA und Saudi-Arabiens zustande. Bei den Kämpfen im Sudan sind bislang mehr als 425 Menschen getötet worden. Seit dem Wochenende fliegen mehrere Staaten ihr Botschaftspersonal und Angehörige aus. In der von Russland geleiteten Sitzung des UN-Sicherheitsrats ist das Land wegen seines Kriegs gegen die Ukraine vehement angeprangert worden. UN-Generalsekretär Guterres verurteilte die Invasion als Bruch des Völkerrechts. Bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Lavrov soll Guterres ein Schreiben an Präsident Putin überreicht haben. Darin geht es auch um eine Verlängerung des am 18. Mai auslaufenden Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine.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 Das Bundesjustizministerium plant laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland, Unfallflucht ohne Personenschaden nur noch als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Derzeit kann das Entfernen vom Unfallort auch eine Freiheitsstrafe nach sich ziehen. Aus einem Eckpunktepapier des Ministeriums gehe hervor, die Herabstufung solle einer undifferenzierten Kriminalisierung von Unfallverursachern entgegenwirken. In Brasilien sind hunderte Menschen für die Rechte indigener Völker auf die Straße gegangen. Bei einem Marsch durch die Hauptstadt Brasilia forderten sie unter anderem von der Politik, ihre Gebiete vor Holzabbau und Bergbau zu schützen. Die Demonstration ist Teil eines Protestcamps, zu der Indigene aus ganz Brasilien jedes Jahr anreisen. Der Sportjournalist und Fernsehmoderator Ernst Huberti ist tot. Er starb gestern im Alter von 96 Jahren.